Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo, David zeigt euch, wie es geht. Moin Sport 2000 Family, was geht's und willkommen zu einer neuen Folge der Sport 2000 Trick Tutorials. Heute gibt es einen etwas schwierigeren Trick, der sich aus zwei Tricks zusammensetzt und zwar der Tosani Round the World. Heute im Tutorial, viel Spaß dabei und let's go. Elon Musk, ey. Streams got my Q4 looking nice, my VR Acting like you seen this right here. Hm, you big all sus. Yeah. I just doubled up on crypto. I just doubled down on a new vest. Now like my chair looking like two checks. Type of money made me wanna two step. Who next? This week, I be on the moon next. Stock going up like 2 X. That's a fast flip like suplex. Two real stepping like a duplex. You bet never lose change, but I do flex on it. I'll black, with yeah get my coupon oh. Ja, wie gesagt, der Tosani Around the World setzt sich aus zwei Tricks zusammen. Einmal den Around the World und einmal den Crossover. Zu beiden Tricks gibt es bereits ein Tutorial, das checkt ihr auf jeden Fall jetzt mal ab, falls ihr die Tricks noch nicht könnt, weil die braucht ihr für den Tusani Around the World und dann geht's gleich weiter. Ja, der Tosani around the world ist wie gesagt zuerst der Outside around the world. Wichtig dabei ist, wenn der Ball nach unten fliegt, beginnt er zu springen und dann kommt danach der Crossover. Hier ist natürlich wieder wichtig, die Fußzähne nach oben ziehen und dann schon geht er weiter. Ja. that Ja Leute, es soll es auch schon wieder zum Tusani Round the World gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, der Trick braucht etwas Übung. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, lasst den Kommentar da. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und natürlich, wenn euch das Ganze gefällt, einen Daumen nach oben da lassen. Das war's für das heutige Video. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao. <lacht> You seen this right here? Hm, you be all sus. Yeah, I ain't got no time to be out here playing with a Big nigga. Narfah, you can't get away and play the victim. I got money.